Willkommen zurück zu Miitopia! Ein Voltaler möchte Jesus gerne haben, dem gönne ich ihm doch, weil wir haben Geld. Und äh, ja, warum nicht? Aber tragen darfst du nicht, zum einen passt es gerade nicht, es ist sehr, sehr warm draußen, vor allem auch hier in-game in der Wüste. Und zum anderen sollst du schön ein Pinguin bleiben, für den Rest deines Lebens. Hehe. <lacht> cobra nagel Schänchen, Schänchen, frittiert und mit giftiger Soße serviert, schlicht delikat. Grillskorpion, Sternchen, besonders starke Skorpione sorgen für besonders starken Effekt. Ja, ist es so? Anscheinend. Nom, nom. Und was sag ich zu den Nuggets? Lecker. jetzt gerne real life. Naja, was soll's. Nom nom. Bisschen Angriff stärken. Na, ja, reicht nicht. Schade. Was sagt ihr beide zu dem Falterhonig? honig Mögt ihr den? Mögt ihr den nicht? Ich weiß es nicht. Du kriegst auf jeden Fall ganz viele Deli-Becher, denn ich weiß, du liebst es. Ba -ba -ba -ba. Toll. Das Einzige, das nicht weiß, wie das schmeckt, Bratgreifchen. Probier mal. Nicht so. Hm. Okay, und was sagst du dazu? Auch nicht so. Das wundert mich irgendwie. Sind alles satt? Okay, dann halt kein Essen. Dann halt nicht. Lass mal sehen, was es im Roulette gibt. Für die, die nicht wissen, wo wir gerade sind, wir sind jetzt an der Pyramide und werden heute reinschnuppern wurzeln okay, ich hätte aber gern Pünktchenkittel, weil, ja, komm schon, gib mir, Pünktchenkittel, ah! nein, dafür ein Reiseticket, ja, wer nimmt es denn, ich habe keine Ahnung, tja, dann verkaufen wir es halt, gut, ich weiß gerade nicht, wo alle sind, deshalb habe ich einfach irgendwas gedrückt, Hat ah, dieses, der Einzige, der allein ist, ähm, okay, ja, dann ähm, ja gut, müsst alle noch ein bisschen also du kannst auch ein bisschen mit dem Pferd und die anderen beiden Tickets muss ich mal gleich mal schauen, wie ich an die verteile. Deutsch, bisschen schwierige Sprache, aber okay. <lacht> Nein, keine Ahnung. Aha, da ist was. Ein Bonbon. Lecker. Yay. Yeah. Felsenschoki, die niemand mag. Super. Ja, komm, ihr Geweide könnt mal. Damit ich auch mal Level 8 werde zusammen. So, Toilettenpause, kein Problem. Und. Was angeln sie? Sie angeln. hp -Banan. Super. Toll. So, wir beide können noch auf Level 9 kurz gehen, weil warum nicht? Und dann ab hier die Pyramide. Würde ich mal sagen. Die Gesichter geben wir dann ganz am Ende ab. Wo oh, ist das neu hier? Das ist neu! Ah, Puh, da sitzt ja kein einziger Zorn. Schnapp, Daddel, Bei dir aber auch nicht, Mike. <lacht> Toll. <lacht> wie, wie das vorgespult aussah. Ist richtig schnell Tanzen. Na gut. Ein kleines Mäusesnack. Die wollen alle nichts haben, na komm. Dann auf geht's! Dun, dun, dun. Manchmal drücke ich erstmal den Y, deshalb kurz Pausebild manchmal. Nicht wundern. So, auf zur Pyramide! Und da ist direkt ein Boss. Und Isaac ist da oben. Das ist wahrscheinlich nach guten Items. Kämpfen wir erstmal gegen diesen Unhold. Das ist aber kein Bosskampf. Wir sind nur gute Golems. Moment, die sind gut? Wieso greifen die dann an? Naja. Mir bleibt keine andere Wahl. Sie stehen mir im Weg. Und wollen nicht weg. Dann kriegt ihr das, was ihr, was ihr verlangt. Ja, anscheinend verlangt ihr es ja, ne? <lacht> Lässig. <lacht> Boom. Dann ist schon mal weg. Und der andere... Sogleich auch. Ja, es waren nur Gegner. Es waren keine Böse. Besser ist. Nein. <lacht> ah, so. Okay. Weiter geht's. Ins erste Level der Pyramide. Das war nur ein kleiner Test, ob man gut genug ist für die Riesenpyramide. Hier verstecken sich die restlichen Gesichter. Dann let's go. Hab los! Das sieht voll schön aus hier. Die Spannung steigt! Da ist also die Riesenpyramide! Ob der dunkle Fürskomme HD auch hier ist? Gut möglich! Monster mit den Gesichtern von Stadtbewohnern gibt es hier sicher auch. Ja. Jetzt wird spannend. Egal, volle Kraft voraus. Nichts kann uns aufhalten. Du hast recht. Let's go. Ach, natürlich sind hier Gegner. Was sind für welche? Neue! Eine Mumie! Sieht aber nicht aus wie eine Mumie. Sieht aus wie irgendwie ein Geistviech. Oh! Da nice, ist er schon mal down, aber die anderen kubas hier noch nicht. Bam! Darum kümmere ich mich. Und Miku auch. Schön hätte Blick. Ich hasse es. Warum gibt es diesen Knopf? Oh, natürlich noch ein Gegner zwei Millimeter weiter. Und diesmal zwei Mumien, dann ist es ja noch einfacher. Bam. Bam, da ist halt mal mal tot. Bam, Bam. Äh, Warum lebt die Cobra noch? Aua, warum beißt sie mich? Nicht nett. <lacht> Dieses Gesicht. Okay, wir haben irgendwas was Neues zum Essen bekommen. Äh, links. Wir müssen beide beheben. Im letzten Moment ausgewichen. Oh Gott. Was macht der rechte Sch Schalter? Müssen wir das auch noch mal machen? Ist das wichtig, dass wir das machen? Truhe nehme ich mit. Kann gut sein. Ich weiß nicht. Gucken wir mal. Ich weiß gerade wirklich nicht, ob wir das noch mal machen müssen. Für... Na naja, diesen Schalter halt. Kariesstab. Okay. Dann nimm du halt deinen Karius-Stab. Nimm ihn dir. Und benutze ihn. Wie du deine Süßigkeiten benutzt. Nom nom. pünktchen -Kittel, Ja, ein bisschen mehr Ausrüstung. Kann nicht schaden. Naja. Das schon. herzchen klauen, Oh, die sind niedlich. Die brauche ich. Die will ich haben. Die sind super. Die sehen toll aus. Miau. So und dann äh, Miku Regenbogen Mikro. Ja, wir müssen schön hier äh, LGBTQ freundlich sein, ne, Miku? Besser als so ein Eiscreme auf jeden Fall. Deshalb nimmst du das. Du, du, du, du, du, du dörr -Mumie, Der perfekte Snack für zwischendurch! Kauen und Staunen! Miam! Golem Steak! Steak auf einer heißen Hand aus Lehm serviert! Innovativ! Nee, irgendwie nicht so. Was damit? Na auch nicht so. Zu dornig vielleicht. Hm. Natürlich wieder voll. Mag niemand, mag niemand. Probier es, please! Ah, okay. Übrigens beide. Abwehr und Tempo könnt ihr eigentlich beide ziemlich gut gebrauchen, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube aber vor allem auch Jesus, deshalb gebe ich das... Ah, direkt voll? Oh. Oh, oh, oh. Hm, na dann. Ja dann... Hm. Oberlage Sternchen probieren? Ah, nicht so, schade. Mäusesnack hat noch niemand probiert unglaublich lecker okay na gut dann wissen wir es auf jeden Fall fürs nächste Mal eine Spieler dann können wir noch ein bisschen was bekommen na ah, die herzchen klar und dann kommt wenn ich die bekommen sollte verkaufe oh, ich sie einfach ich das schlechteste von so den ganzen ja aber es sind auch schlechte Sachen dabei komm wir lassen's sparen uns die auch für wenn da wieder was Gutes drin ist im Lotto weiter geht's hier fünf verschiedene Mikros Magie durchdachung und wer zehn erhöht Schön. Und Nein, anscheinend ist dieser Schalter nicht wichtig. Na dann, dann lasse ich ihn auch. Ist er schon fertig hier. Dort ist aber eine Kiste. Ich weiß nicht. Machen wir erstmal hier das Level. Falls wir hierdurch nicht irgendwie an die Kiste kommen, sondern es geht oben durch die Tür da weitergeht, dann werde ich nochmal den Schalter unten machen, weil ich glaube, dann hat es damit zu tun. Oh oh. Oh oh. Ah, danke, Fernando. Danke. Besteste Freunde Level 23 krank Das Gesicht von Manuetta auf einem weiteren Gemälde man könnte sagen es ist die Mona Letta aber irgendwie sieht das cool aus Das hat was ich weiß auch nicht wieso Kralen wetzen und für nächste Runde oh, warten. Hier ist ein Bosskampf, Leute! Jeder? Alle lieb, yay, entspannt, Heilung, nice. Ich schmeckt euch das? BAM! Die Mona Letta muss aufgehalten werden! hieb. Miau! Oh, 95! Aua. Ah, oh wow. oh, echt die Kunst! Oh. Okay, Jesus ist unser krasser Healer hier. Okay. Ja, ich werde es nochmal. Ganz ehrlich. Du, du, du, du, du, du. Am besten, ja, greift einfach mich an. Ist ganz gut, weil ich habe am besten Sets. Nice. Du, du, du, du, du, du, du, du, ich würde sagen, Miku ist bisher unsere sch schwächste teammitgliederin mhm. Müssten wir eigentlich mal fixen. Bam! Aua, aua, aua, aua. Ich brauche Heal, ich brauche Heal. Jesus, heal mich, please. Oh nein! Du sollst mich healen, Jesus! Oder kill zumindest das Gemälde jetzt. Nice. Dankeschön. 666 Gesichter gerettet. Das kann nichts Gutes bedeuten. Oh nein. Hey, Level 11 für Jesus. Nice. Und wieder was zum Essen. Toll. Unsere Belohnung kriegen wir nochmal 500 Gold. 550, um genau zu sein. Und hoffentlich kein Gegner mehr. die nee, noch eine Kiste. Okay. Spielscheine. Und das Ende. Schön. Level 11, Freunde. Und die wollen labern. Hey, lass die labern, damit die auch danach futtern können. Vielleicht wollen die auch was äh, kaufen. Wäre eigentlich ganz nice, weil jetzt habe ich wieder Geld. So. Bam, bam, bam, ba, ba, bam. Bam, bam. Schön. Und so, wir irgendwer was haben? Ja. Gebe. Gebetstaler da gelesen und pünktchenkittel die wolltest du doch schon lange haben den kaufe ich dir jetzt komm da benutze ich aber auch richtig ah nicht mal richtig gekauft ja. hier nicht nicht ja komm trage es warum nicht ich habe ich kein geld aber vielleicht gibt es das in der Spielade zu gewinnen wer weiß ja, gibt es. Aber krieg ich's auch. Nein, tu ich nicht. Dafür drei Ausflugstickets. Komm, mal mal weiter. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Yes. Yeah. Jetzt nicht der falschen Person geben, ja? Man kann auch verkaufen. Aber ich will es nicht verkaufen. Okay. Er soll's nicht tragen. Er soll es nur haben. Hä? Habe ich gerade auf Wegstauen gedrückt? Ich glaube schon. Das wollte ich nicht. Habe ich oder habe ich nicht? Kleidung. Er soll schön... <lacht> Wie die aussehen, aussehen, ey. Oh, Mann. Das hier sollst du zwar tragen, aber vom Aussehen her bitte... Pinguin. Bei beiden. Das im Nachhinein machen, muss jetzt gerade ein bisschen blöd, aber jetzt habe ich's. So fertig. Kein Bock auf Ausflüge. Wir machen weiter. Let's go. Fünf verschiedene Kittel. Aha. Sieh mal an. Und das Gesicht gerettet. Oh, das hier ist ja keine Tür hier oben. Oh. Da oben ist aber ein Tor. Hier geht's weiter. Dann gehen wir nach unten und dann nach oben. Das ist nämlich als Bonus und ich will alles haben. Ich bin crazy. Ich brauche alles. Oh, drei Hebel. Genauer ansehen. Ja. Ja. Ja. Das ist vielleicht eine Kombination. Das, war, das war's schon? Muss man das richtig machen? Ist das das Level? Okay, die labern hier ein bisschen. Oh nein, nein, kein neuen Look. Nein, kein neuen Look. Nein, du es nicht. Nein, du sollst nicht zum so Anime-Mädchen werden. Stopp. Hat aber was. Schön ja die level hochkriegen immerhin ja dum, dum. ich bin schon irgendwie gerade verwirrt um ehrlich zu sein machen wir mal schnell weiter haben wir jetzt den weg nach unten freigeschaltet oder müssen wir wirklich die kombination richtig machen wir müssen die kombination richtig machen okay die alle drei sind es nicht gar nichts werde ich als allerletztes versuchen weil ich glaube nicht dass das richtig das das das das lösung ist Okay. Ja, nein, ja. mache ich jetzt. Das war's auch nicht. Das ist blöd, das ist blöd. Nein, keine Lust, auch wenn das ganz viele Dings äh, bringen würde. Das geht hier schneller. So, wieder rein. Das könnte jetzt denn dann sein, vielleicht... Ja, ja, nein. Das werde ich als nächstes ausprobieren. Bedeutet, machen ja... Ja. Und nein. Auch nicht. Dann wäre es mit Nein, Ja, Ja. Als nächstes. Nein, ich hab. Ah, ich bin raus. Puh, jetzt kriegen die wieder ganz viele Levels. Wollen die mir 20 la Jahre lang labern. Es ist mir so egal, was ihr hier macht. Labert jetzt nicht. Schön. Auf geht's. Weitermachen. Neuer Versuch. Kann sein, dass man die Kombination später noch. Äh, äh, ja ja wie heißt das irgendwo findet ja aber ich glaube ich möchte es erstmal so versuchen genau so nicht betätigen betätigen betätigen oh nein jetzt habe ich das nicht gemacht war es was neues wenn ja dann wissen wir auf jeden Fall, dass das nicht funktioniert mit nur mittleres funktioniert auch nicht ich mache das jetzt die ganze zeit selbst jetzt der Rest der Folge ist. Ich probiere das jetzt aus. Das muss auch mal sein, ja? So, was wollte ich machen? Ich wollte... nicht Ja und Ja wollte ich machen. Und das war richtig! Ein Gehörerfahrer hat sich geöffnet. Guck mal, nur ich kann es richtig machen. Ja, dann, die konnten es nicht, aber ich schon. bam bam. Schön. Ah, hat sich auch gelohnt. Okay. Fernando will mich sehen warum auch immer können wir gerne auch noch mal ein bisschen leveln Fernando. warum nicht dumm? Ba, ba, ba, wie sieht es euch aus ja ihr könnt leveln ist okay und alle wieder was haben brottaler würde passen karo dress schlafanzug kein geld lassen was Komm, weiter geht's noch so ein, zwei Level in dieser Folge schaffen. Noch schaffen. Jupp. Da unten ist noch ein Level. Hoffentlich nur ein einmaliges Level. Wenn man kurz dran ist. Kuro nehmen und das war's. Nicht wieder 20 Wege. Habe ich gerade wirklich keine Lust zu. Eine Kiste mit 1500 Gold. Yo! Wie viel noch? Noch eine Kiste mit Spielschein. Ich wette, mit einer Kiste hier wird. Äh, irgendwas böses drin sein uh, Okay, bye, bye Okay, wir sehen uns Okay Ja, ich wusste es, eins davon wird eine Falle sein, aber es ist mir egal, weil die jede einzelne Kiste nicht im Spiel öffnen Ist mir egal, das werde ich einfach machen Katzenibia, hau mal ab, bam ich mache allein so schon 60 Damage. Das ist krass. Und die anderen beiden sind jetzt auch weg. Na, die Gruppe lebt noch. Bam. Jetzt nicht mehr. 669. Nice. Du, du, du, du, du, du. Level 11 MP-Song gelernt. Heitere dein Team auf, damit es ein paar MP zurückgehält Nice. Finde ich schön. Und das geht ab nach oben. Hier ist die goldene Truhe. Perfekt. Mit schlafanzug dazu, für mich hat was. Aber ich werde verzichten. Aber 50 Abwehr oder was das jetzt war. Das schmeckt. Lässt sich gern sehen. Dann werden wir auf jeden Fall ein Level bereichen. Zudem. Enge Freunde. Schön. Oh, warte, bevor wir weitermachen. Jetzt kann ich, ja, die anderen Sachen leisten. Oder nur du willst was haben, Schneebesen. Sie will einfach einen Schneebesen. Sorry, es sieht lustig aus, ist eine lustige Idee, aber ich würde gerne Rainbow-Mikrofon haben. So. Äh, ja, kein Bock zu futtern, komm, mach mal weiter. Keine Lust mal an... Nein, ich habe keinen Bock. Bock, Bock. nein, nein, nein, nein, nein, nein. Wir gehen da hoch, ja, ja. Dann werden wir in der nächsten Folge mit Isaac sprechen und uns fragen, was er dort zu suchen hat. Was bist du denn? Hieroglyphe. Aha. Bam. Wir aber viel durch, oder? Felsfratze. Bam, bam, bam. Aua. Oh, danke, Jesus. Bruder rechts aua na egal da ist der kampf zu ende ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba level up für mich aber ich lerne nichts nichts ne. eine küsse puppenpfeffer und puppenpfeffer sternchen sehen lustig aus din, din, din, din, din, din. Äh, äh, Hallo, ist da wer? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Yay! Ja, wir haben dir sogar ein Geschenk gekauft. Oh, danke. Na. No. War ich überhaupt mein Geburtstag? <lacht> Nein, war es nicht. Aber, wenn alle dir was schenken wollen für deine schönen Liebeslieder. Dann nimm es doch einfach an. Ganz ehrlich, Miku, dann nimm es doch einfach an! Uff, das ging wirklich daneben. Uff. Perfekt! Da spritzt es aus der Flasche. Okay, Zugabe. Ja, komm. Miau! So, ist dann nochmal das Ende hier von diesem Gebiet? Oder zumindest von diesem Level halt, meine ich. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei Mitopia. Und dann werden wir hoffentlich Pyramide Zender erkunden können. Ich habe keine Ahnung, wie lange die ist. Aber hoffentlich.